Die letzte Fahrt der Bahn heißt für mich auch ein kleiner Rückblick auf eine sehr, sehr, sehr bewegte Zeit für das ganze Stubai. Im Besonderen natürlich für Neustift. In den Anfangsjahren und in den Anfangsbestrebungen, die Bahn zu bauen, hat es auch sehr viele, auch zynische Kritiker gegeben in Neustift. Das stimmt. Die gesagt haben, Wir was will der in den Graben drinnen, der wird sich anschauen, da werden einmal drei, vier Lawinen runtergehen, dann ist die Straße gesperrt. Lange noch vor meiner Zeit als Obmann des Tourismusverbandes Stube führte ich als Bergführer mehr als 700 Mal die Gäste auf das Zuckerhütel und immer fuhren wir mit der Eisgradbahn nach oben, um den höchsten Berg der Stube Alpen in einem Tag zu schaffen.